Hallo und herzlich willkommen bei Kundenwachstum. In diesem Video zeigen wir dir, wie du ein Konto bei Trello erstellen und deinem persönlichen Dashboard beitreten kannst. Das Wichtigste kurz zusammengefasst: Sobald du die Einladung zu deinem Kundenwachstum-Board per E-Mail erhalten hast, kannst du ein Konto erstellen. Wenn die Mail nicht in deinem Posteingang ist, überprüfe unbedingt auch deinen Spam-Ordner. Klicke innerhalb der E-Mail auf den Button Board anzeigen. In einem neuen Tab öffnet sich dann dein persönliches Board. Um mitwirken zu können, musst du dir ein Konto erstellen. Klicke dafür am oberen Bildschirmrand auf den Button Am Board mitwirken. Gib in der Anmeldemaske deine persönlichen Daten ein und erstelle den Account durch einen Klick auf Neues Konto erstellen. Fertig! Nun hast du Zugriff auf dein Dashboard von kundenwachstum.de. Was du genau hier einsehen kannst und welche Aufgaben du bei der content hast, das erfährst du im nächsten Video. Viel Spaß bei der Content-Erstellung wünsche dir dein Support-Team von Kundenwachstum. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de